Programmierung und Algorithmen spielerischer erfahrbar machen, das könnt ihr mit dem Games im Unterricht Toolkit. Schule und Bildungsprojekten in Baden-Württemberg stellen wir sämtliche Materialien sowie die benötigte Software kostenfrei zur Verfügung. Geht dazu auf gamesimunterricht.de, dort findet ihr die Handbücher zu den sechs Modulen sowie weitere Infos und bei Fragen kontaktiert uns gerne.